Datenlegen am Telefon ist eine der ältesten Formen der esoterischen Lebensberatung und viele Menschen greifen darauf zurück. Klick auf den Link unter dem Video, wenn es bei dir mal wieder brenzlig wird und du nicht weißt, was du machen sollst. Du fragst vielleicht deine Freunde im Rat, aber die können dir leider auch nicht helfen oder sie haben nur diese alten, nutzlosen Ratschläge parat, die dir sowieso nichts bringen. Dann klick auf den Link unter dem Video und es wird Zeit, dass du dich einmal gut beraten lässt. Also, klicke jetzt!